Wir sind weiterhin bei der Frage, wie wir einen Verkaufspreis festlegen. Das wollen wir mittels einer Angebotskalkulation machen. Wir haben das letzte Mal den Selbstkostenpreis ermittelt, dann einen Gewinn aufgeschlagen und dann einen Verkaufspreis ermittelt. Jetzt findet aber Tina in einer Ausgangsrechnung, die wir erstellt haben, folgende Zahlungsbedingungen. Klar, das Zahlungsziel hier von 30 Tagen ist drin, aber auch Skonto. Wir bieten unseren Kunden also 2,5% Skonto an, wenn sie innerhalb von 15 Tagen zahlen. Und diesen Skonto, den müssen wir jetzt integrieren in das Schema der Angebotskalkulation. Das ist unser bekanntes Schema. Wir haben den Selbstkostenpreis, schlagen da einen Gewinn drauf. Und den Verkaufspreis, den nennen wir Barverkaufspreis. Und jetzt ganz wichtig, das Konto hin oder her, ob wir jetzt Konto anbieten oder nicht. Diesen Barverkaufspreis von 39 Euro, den wollen wir auf jeden Fall erzielen. Denn nur mit. Dieser Höhe nur mit diesen 39 Euro erreichen wir unseren Gewinn, den wir haben wollen, nämlich die 25 Prozent. Unseren Kunden nennen wir daher nicht den Barverkaufspreis, sondern zunächst Mal den Zielverkaufspreis. Und von diesem Zielverkaufspreis kann er dann das Konto abziehen. Damit das Konto abziehen kann, müssen wir im Schema das Konto erstmal draufrechnen. Das heißt, wir rechnen Barverkaufspreis plus Kundenskonto, den legen wir fest mit 2,5 Prozent. So, der Kunde berechnet den Skonto allerdings vom Zielverkaufspreis. Da muss man jetzt im Schema ganz genau aufpassen. Das heißt, 100% sind der, ist der Zielverkaufspreis und der Barverkaufspreis sind dann dementsprechend 97,5%. Damit kann ich die Kundenskonto berechnen. Ich nehme die 39 mal 2,5 durch 97,5. Und es gibt dann genau einen Euro, den der Kunde abziehen kann. Und der Zielverkaufspreis, das sind dann 40 Euro. Wir kalkulieren also Barverkaufspreis, schlagen den Kundenskonto drauf, das sind die 1 Euro, macht einen Zielverkaufspreis von 40 Euro. Kunde freut sich, er kann von den 40 Euro das Konto anwenden und kann dann 1 Euro abziehen. Und kommt dann auf den Preis, den wir ja auch haben wollen, nämlich die 39 Euro.